Der Kampfsportler und Schauspieler Bruce Lee schaffte es in kurzer Zeit sich an die Spitze der Martial-Arts-Filme zu katapultieren Weltbekannt wurde er durch die Filme Todesgrüße aus Shanghai und der Mann mit der Todeskalle Aufmerksamkeit erregte Bruce Lee durch die perfekte Beherrschung der Kampfkunst, Schnelligkeit und spannenden Actionszenen bis heute hält der Meister der Kung Fu die Messlatte in der Darstellung dieser Disziplin sehr hoch für Schauspieler der nachfolgenden Generation wie Jackie Chan oder Jet Li. Bruce Lee, mit bürgerlichem Namen Li Chenfei, wurde am 27. November 1940 als Sohn des chinesischen Opernsängers Li Wen und einer eurasischen Mutter in San Francisco, USA, geboren. Während sich die Eltern auf einer Tournee in San Francisco aufhielten, wurde Bruce Lee dort geboren Im Jahr 1941 kehrte er mit seiner Familie nach Hongkong zurück. Dort wuchs er auf und erlernte auch das Kung-Fu Bereits als Kind und Jugendlicher absolvierte er dort erste Auftritte unter dem Namen Lee Solung Ho in Hongkong-Filmen wie beispielsweise Golden Gate Girl oder The Beginning of Boy. Neben dem Kampfsport widmete sich Bruce Lee auch dem Tanzen. Er nahm an etlichen Tanzmeisterschaften teil und brachte es bis zum Cha Cha-Meister von Hongkong 1959 kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück und studierte Philosophie an der University of Washington Während seiner Studienzeit gab er Kung-Fu-Unterricht. Dabei lernte er seine spätere Frau Emery kennen, die er im Jahr 1964 heiratete. Aus dieser Verbindung gingen Sohn Brandon Lee und Tochter Shannon hervor. Nach dem Studium begann Bruce Lee in amerikanischen Filmproduktionen seine Laufbahn als kampfkunst -Jimmy. Bruce Lee entwickelte seinen eigenen Kampfstil, den er als Jeet Kune Do bezeichnete und in eigenen Sportschulen verbreitete Zu seinen Schülern gehörten unter anderem James Coburn und Steve McQueen. Bruce Lees erste Rollen waren noch Auftritte in TV-Serien wie Batman und The Green Hornet Enttäuscht vom amerikanischen Filmstil wandte sich Bruce Lee nach Hongkong. Dort entstand eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Raymond Chow und im Jahr 1971 Bruce Lees erster Film The Big Boss nach Art der Hongkong-Filme. Das Werk sowie auch sein Film The Fist of Fury wurden ein voller Erfolg. Bruce Lee gründete seine eigene Filmproduktionsgesellschaft. Anfang der 1970er Jahre entstanden dann die Filme „Die Todesforst“ des Cheng und „Todesgrüße“ aus Shanghai, durch die Li weltweit zum Superstar des Genres wurde. Bruce Lee und Produzent Chow unterbrachen die Dreharbeiten seines nächsten Films mit dem Titel „The Game of Death“ für die englischsprachige Hollywood-Produktion „Der Mann mit der Todeskanne“. Die unterbrochene Filmarbeit wurde im Jahr 1977 kurzerhand als mein letzter Kampf herausgebracht. Im Jahr 1973 feierte Bruce Lee sein Regiedebüt, zugleich war er auch Hauptdarsteller und Drehbuchautor des Films Die Rückkehr der Todeskralle. Im gleichen Jahr lief der Film Die Todeskralle schlägt wieder zu. In diesem Streifen spielte Lee die Rolle des Danglong, eines Kämpfers aus Hongkong, der nach Rom beordert wurde, um gegen eine skrupellose Bande von Schlägern vorzugehen, die das Restaurant seines Großontes terrorisieren In einem Showdown kommt es zu einer kampfbetonten Begegnung zwischen Chuck Norris in der Rolle des amerikanischen Meisters Scott und Bruce Lee als Danglong die Regie und das Drehbuch dieses Films stammte auch von Lee. Bruce Lee starb am 20. Juli 1973: Einen frühen und mysteriösen Tod in den U. Des. A. Um seinen Tod tranken sich zahlreiche Gerüchte. Eines davon zählt auf die Todesursache durch die Einnahme eines Schmerzmittels, auf das Bruce Lee allergisch reagierte, es soll dadurch zu einer Hirnschwellung gekommen sein. Nach seinem Tod wurden aus unveröffentlichtem Archivmaterial weitere Filme von ihm zusammengeschnitten und ausgestrahlt Sein Sohn Brenton Lee, 1965 bis 1993, war ebenfalls Filmschauspieler und starb einen ebenso mysteriösen Tod wie sein Vater bei den Dreharbeiten zu De Crow. er wurde während der Dreharbeiten erschossen der Film wurde mit Hilfe der Computertechnik fertiggestellt. 1993 erschien von Rob Cohn eine verfilmte Biografie von Lee mit dem Titel The Bruce Lee Story. In der Titelrolle sah man Jason Scott Lee.